So, jetzt sind wir hier bei einer sogenannten Wohnmobil-Manufaktur, okay, yeah. so bezeichnet es das glaube ich, uh -huh. von der Firma KB. Nähere Hintergründe weiß ich nicht zur Firma KB, ich weiß nur, die machen kleine, äh, äh, äh, nicht in so großen Serien feine Wohnmobile. Wir haben nach einem Wohnmobil gesucht zwischen 750 und 8 Meter. da haben sie kein voll integriertes mit Einzelbetten, wie wir es gerne bevorzugen. Uh -huh. Da haben sie keine, sie haben nur diesen hier in Teil, als Teil integrierten. Dann schauen wir uns einfach einmal den an, denn wir wollen ja eigentlich nur das Fahrzeug ein bisschen vorstellen, die Aufteilung und so weiter. Und jetzt geht's gleich los. So, hier haben wir den Kabel. Royal 780LGB Wie gesagt, als Teil und er hat schon einen stolzen Preis von 169.000 So wie er jetzt hier ausgestattet ist Die Ausstattungsliste ist sehr lang Aber wie vollständig, das können wir jetzt hier auf die Schnelle nicht sagen Aber wir schauen jetzt einfach einmal rein, was das Auto zu bieten hat So von außen macht es schon mal einen guten Eindruck was mir jetzt schon mal sehr gut gefällt, das sind die Griffe hier, die sind sehr hochwertig und das sind auch die, die ich eigentlich bevorzugt eingesetzt haben möchte bei einem Wohnmobil. So, und die Össi geht rein und ich laufe immer gerne der Ursi hinterher. Ja. Also hier fährt schon mal keine Stufe aus, das heißt man hat es hier ein bisschen niedriger gehalten, was ja an sich kein großes Problem ist. Hat er dann einen Doppelboden überhaupt oder wie ist das? Der müsste dann? schon einen Doppelboden haben. Ich denke, dass das ein bisschen tiefer gemacht wurde. So, mhm. hier haben wir die Teilintegrierten Form. Vorne blinkt, mhm. weil ja der Stromball zu Ende ist. Das ist das normale Mercedes-Cockpit. Frontantrieb mit Mercedes-Motor. Und da haben man die Rundsitzecke. Mhm. Der Tisch ist... Auf jeden Fall groß und dann kann man bestimmt hin und her verschieben. Ja, aber also, er -hmm. ist auch nicht erweiterbar. Also Wäre immer schön, wenn da äh, ein Knick drinnen wäre und man könnte den Tisch hier okay. dann noch mal ein bisschen auseinanderziehen. Ja, aber er ist wenigstens etwas also größer auf okay. jeden Fall. Und dann kann man bestimmt auch eine Nonne auf zur Seite schieben. Also auf jeden Fall macht es hier einen großen Eindruck. Ja, also hat er auch einen Haufen Fächer. Aber wo ist der Fernseher? Ach, oh, keine Ahnung. Wir mal, dass erstes nach dem Fernseher und dann braucht man den ganz selten. Wir stehen jetzt schon drei Tage auf unserem Stellplatz haben uns extra so platziert, dass wir unsere Fernseherantenne ausfahren können und dann haben wir den Fernseher noch gar nicht benutzt. Nee, vielleicht Was nicht ich jetzt schon mal sehe, hier ist der Schrank. Was ist das für der Schrank? Kleiderschrank? Ja, kann man vielleicht als Garderobe oder so. Aber wo ist dann dafür der Kühlschrank? Oh, auf der anderen Seite. Ah, okay. Mhm. Da unten wir noch. Ja. Aber da ist kein Auszug. Aber Aussuch. das da ist kein also Auszug. eine nutzlose Klappe. <lacht> ja. Im Eingangsbereich ist die Garderobe und ein Spiegel. Und dann hier haben wir einen Backofen eingebaut. Und ja. die osiert wieder Probleme. Zähl ich bitte das Auto nicht wieder, ja? Nein, aber ich weiß gar nicht, wie man hier den Schrank aufkriegt. Es wird eine, da eine Zentralverriegelung das wird zentrale wahrscheinlich, oder? Verriegelung geben. Also hier sieht es aus, wie wenn das wäre, da ja. ist ein Backofen. Der geht auf. Juhu. Der geht auch auf, ja. Aber wo jetzt hier... ach hier ist ein Knopf. Ein... Ah, ja. Die Osi hat es <lacht> geschafft. Und es <lacht> ist alles unbeschädigt, gell? <lacht> ja, ja bei, uns, äh, bei uns ist das halt automatisch. Da braucht man nichts extra verriegeln. Ja. Was ich eigentlich praktischer finde. Aber die Schubladen sind... Die sind und alle hier verriegelt und hier, schau mal, da kannst du hinschauen, ah. das ist hier eine Verriegelung und jetzt geht er auf. Guck Aber da muss ich sagen, ist das System, wie es wir eingebaut haben, doch praktischer, weil ja, man dann... auf jeden Fall, da braucht man nicht immer dran denken. Ja, ja, und bei uns geht während der Fahrt gar nichts auf. Nein. Das geht seitlich auf und nicht hoch, was ist jetzt da besser, was ich Bei uns geht die Klappe hoch. Bei uns geht die Klappe hoch, so. Also... Ich will jetzt nicht sein, was da besser ist. Nee, das kann das ich jetzt nicht mal sagen. Es ist, ist, ist auf jeden Fall anders. Ja. Auf jeden Fall ist der Küchenbereich schön großzügig. Das ist breit. groß mit einer drei Flammen und ja. Spüle. Also Dafür hat das Ganze aber auch keine Einzeldusche. Du meinst ein Raumbad? Hat, ja, ja Raumbad nee, Raumbad hat es auch nee. nicht. Aber die Spüle ist auch sehr schön. Guck mal, ja. mit einem separaten kleinen Abfluss. Also der, das gefällt dir, die Spüle gefällt mir. Auf jetzt. den Licht die Ossi Wert. Ja. <lacht> Also, ja, er ist, also die Küche ist relativ geräumig. Ja, aber und der Kühlschrank ist hier und das ist ein zweiseitiger Kühlschrank. Also ja, aber mit den Füßen machst du das nicht auf in der Nacht. Nein, wir, wir auf jeden Fall nicht. In Dometic ist das. Ja, ist klar. Man kann's dann kannst du auch als Kompressor haben. Ja, ja, und das ist äh, Unten hast du nochmal zwei Schubladen. Mhm. Ach, die sind jetzt mit mit äh ah, ja mit mit, Knöpfen, ja. Mit, ja was ich es viel viel praktischer finde ja und und mit Klappe, da ist also auch wieder eine Klappe also wenn man da ganz hinter was hat das also, also für eine Manufaktur wie sich Kabe gerne bezeichnet ist eine Klappe eigentlich nicht das Nein. hochwertigste unpraktisch denn da muss ich ja immer auf dem Boden legen um ja, so was rauszuholen es. Und äh, für den Preis. Ja, also. Ja. Jetzt schauen, ich mal, jetzt mal jetzt schauen wir mal ins Bad rein. Ja. Okay, das Bad ist groß. Nee, nee. tut mir leid. Also, also für mich wäre es kein Bad, denn das ist ein Duschklo, ja. Wie es wir eigentlich nicht haben wollen. Nein. Und für den Preis, also äh, wie hoch war der Preis? Äh, äh, Müssen wir dann noch mal nachschauen. Na, guck mal, also über 160, glaube ich, ja. oder? 200? Ja, ja. ja. Tschüss! Nee, also. Und dann ist man hier eingezwingt, da ist auch noch der Radkasten, also, oder, oder an, andere Teile verbaut. Also ja, das, so. ah, das müssen wir jetzt ausbauen. Das ist jetzt, also nicht also, Osi, ich kenne, ich, ich kenne nee, die so. Aufteilung eines Wohnmobils, das etwas kürzer ist und was eigentlich besser zu uns passt. Also da müsste ich jetzt erstmal gucken. Mal erst mal gucken, wie das genau geht. Ja. Mal den, ob das Schau mal, rauskommt. das Wasser springen, da hast du das Klo im Weg. Ja, da muss man halt so dann immer stehen, ja. Nee, also. Von der Farbe. Wenn ihr jetzt dann immer wieder alle schimpft, ich will da nirgends unbedingt dran rumbeißen. Du musst hindrücken, hindrücken. Ah ja. ja genau. So. Ja, also ja, da rein, ist rein sowas, ja. Ja, ja. Da bin ich übrigens. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ja. So, ja da kommst weg. du ja in den Spielkasten hin dann, dann kannst du mir was einstellen. Nicht, ne? Das ist ja Fach. Aha, okay. Da kann man was reintun. Ja, also und der Raumbad ist es auch nicht. Also, Nein. Ne? Und, und wenn dann jemand in den Kühlschrank will, also, nee, Ossi, wir kennen ja ein Fahrzeug, was besser zu uns passt, oder? Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, dann so, haben wir Seite. hier das Bett. Ja. Da muss ich schon wieder reklamieren, dass die Fensterscheibe nicht hinten am Kopf ist. Weil, ja, das ist halt äh, eine persönliche Einstellungssache von dir. Ja, weil wir stehen nämlich sehr gerne frei. Und wenn der nachts ein Auto ranfährt, dann tue ich gerne meinen Kopf ein bisschen zur Seite und schaue, was da los ist. Und ansonsten muss ich immer nach vorne krabbeln. Deswegen mhm. legen wir Wert darauf, dass das Fenster hinten am Kopf ist. Gehst du mal einen Schritt zurück? Aber so macht es einen, einen guten Eindruck. Also sind viele Ablagefächer. Da bringt man einiges unter. Und hier haben wir ein, einen Schrank? Mhm. Es sind keine ja, ne. keine also, Achso, ach so, das ist ein Latterrost. Ja, ne, ich schaue jetzt nur halt gerade den Schrank, also der hier hat Fächer, die sehr tief sind. Und jetzt habe Kommt ich man da bis ganz hinter? Ja, man muss halt ziemlich reinstecken. Und Nee, ja, man die kann man, sich nicht, die lassen sich nicht vorschieben. Aber einen Wäschesack kann man zum Beispiel dahinter hinlegen. Nein, das sind Regale, da kannst du keinen Wäschesack hinlegen. Okay. So gut, du halt mal reinfilmen. Okay. Schau halt mal rein und behaupte da nicht irgendwas. So, also. Ich finde, da kann man einen Wäschesack reinlegen. Nein, da kann man keinen reinlegen. Okay, es also ist Gehen die Hausfrau. Es geht nicht. Die Hausfrau sagt, es geht nicht. <lacht> Ach, hier ist eine kleine Kleiderstange. Geht das hier von oben auf? Nee, auch nicht. Also, Also man kommt auch von oben nicht dran? Nein. Und jetzt schauen wir, die sie macht es bei uns immer so: sie setzt sich auf die Treppe und dann belädt sie das den Kleiderschrank. Das geht hier nicht. Das, das geht, geht hier nicht. Nee, weil. Ja. <lacht> Nein, das ist halt anders geraten. aufgebaut. Ja. Aber ist ein ja anderes Fahrzeug, ist klar, da ist vieles anders. Ja. Aber es ist halt unser Fahrzeug, da haben wir uns dran gewöhnt. Und Eben ist halt genau. anders. genau. Ähm, also ich finde das jetzt nicht ganz so praktisch. ja. Weil so, die, die sind ja so tief, die, die gehen ja bis nach ganz hinter. Mhm. Und wenn da hinten irgendwas liegt, dann. Also ich finde es ein bisschen unpraktisch. Ja, und dann kommt hinzu, dass das nur ein Ladenrost drin ist und kein Froli. Denn die ja. Froli, die sind also schon sehr bewährt und auch sehr hochwertig, mhm. obwohl das ja nur Plastik ist. <lacht> Man liegt bequem. Ja. Hinten die Ablagefächer mit Steckdosen, das ist eigentlich sehr schön. Ja, er ja, ja, hat auch USB. Also das sieht ganz gut aus. Und eine, eine F F Trenntür ist auch nicht da. Nee, da ist halt dann immer alles offen. Mhm. Ja, wenn man in Dusche muss man, ja. dann halt macht man immer zu. Mhm. Das ist klar. So, also, das ist der vordere Bereich. Und dann schauen wir da mal raus. Ach, ich habe den Fernseher gefunden. Die Osi hat gerade den Fernseher gefunden, dann gehen wir nochmal rein. Da rein. Also ich gehe davon aus, dass das das ja. Fernsehfach sein soll. Wahrscheinlich wird es dann, wenn Fernseh gewünscht ist, irgendwie umgebaut, oder? Ja, also ein bisschen merkwürdig sieht es aus, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber... Zumal Fernsehen schauen und nach oben gucken nicht die optimale Form ist. Äh, vielleicht kann man den weiter runter, also das sieht Das müssen wir nicht. Also, es bleiben da. Fragen offen. Schau mal, da geht, ist eine Hupe dabei. Das geht da hinten runter an der Schiene. Ist eine, Hupe? Da schau mal, da ist, kann man runter. Da ist eine Schiene, aber das machen wir natürlich jetzt nicht. Wir Nein. wollen das Fahrzeug unbeschädigt lassen für die Besucher, die heute kommen. Ja. <lacht> auch, auch wenn wir eine gute Haftpflichtversicherung also, haben natürlich. Also der erste Eindruck ist, dass wenn man reinkommt, ein großes Raumgefühl. Aber es ist nicht so unser. Nein. Nein. Die Heckgarage ist auch nicht so groß, wie wir sie benötigen würden. Obwohl das Fahrzeug ja immerhin Gesamt Gesamtlänge 8,6 Meter hat. Also das ist länger als unseres, Ossi. Ja, die Garage ist zu abgeschlossen. Ja, das ist 50 cm länger als unseres. Und wie ist es vom Platzgefühl her? Also wenn man natürlich reinkommt, ist das... Wirklich schönes Platzgefühl, aber die einzelne Sache. Also, ich, ich ist finde ist den Grundriss für uns nicht akzeptabel. Nein. Der kleine Schrank vorne und dann das, das Raumbad ist uns so etwas, was uns weniger entgegenkommt. Mhm. Also, die Firma KB macht sicherlich schöne Fahrzeuge, aber der Grundriss ist für uns nicht gedacht. Aber wir sind ja nicht die Kunden von KB. Ja, genau. Wir wollten uns ja jetzt eigentlich einfach nur mal ein bisschen umschauen. Ja. Also hier haben wir die, die ganze Wohnmobilpalette, die die Firma K KB anbietet. Es sind viele Fahrzeuge auf Doppelachse dabei, was wir nicht haben möchten und uns langt eigentlich auch wieder. Meter. Aber es sind nur drei vollintegrierte da und die haben alle Doppelachse. So, hier haben wir sie. Von außen natürlich schauen die sehr schön aus und sind sicherlich auch hochwertig verarbeitet. Und es ist ein Grundriss, der uns entgegenkäme. Allerdings, wenn ich mir anschaue, bei einer Länge von 8,80 Meter und einem Preis von 249.000 mit der Ausstattung, die noch nicht mit allzu vielen Extras versehen ist, dann ist es natürlich schon eine stolze Ansage. Josi? Ich muss gestehen, ich habe nicht zugehört. Ich war mal gerade mit, mit Instagram beschäftigt. Sag einfach ja. Sag einfach ja. Gut. Halle, Halle 9 <lacht> äh, findet ihr Kabe auf dem Caravan -Salon. Schaut euch die Fahrzeuge selber an. Wir haben nur ein Fahrzeug gezeigt, was unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Mhm. Aber nicht jeder hat die gleichen Ansprüche. Das ist eh auch immer alles Geschmackssache ja, und wie es jedem auch selber gefällt, was uns nicht gefällt, gefällt vielleicht euch und andersrum ja ebenfalls, ja. deshalb gibt es ja so eine große Auswahl an ja. Fahrzeugen. Auf jeden Fall ist die Firma mhm. Kabel sicherlich ein hochwertiger Wohnmobilhersteller, mhm. wir konnten das natürlich nicht testen, wir gehen rein nach dem Grundriss, wie er uns liegt und wie er uns nicht liegt. Ja, das ist ja auch keine detaillierte Vorstellung, sondern Nein, wir wollen einfach, einfach zeigen. nur mal in diesem Sinne, das war's für ja. dieses Fahrzeug. Ja.